Die Einigung um die Auer und die Austrian Airlines war nicht nur für Österreich, für die Steiermark, für Graz sehr wichtig, sondern auch für die Holding Graz. Wir betreiben seit mehr als zehn Jahren den Flughafen Graz und dieser ist ein wichtiger Teil in unserer Unternehmensgruppe. Immerhin sind dort knapp 1000 Mitarbeiterinnen beschäftigt gewesen im gesamten Umfeld des Flughafens. Und wenn nun wieder Flugbetrieb aufgenommen wird, wenn man wieder abheben kann aus Graz, dann ist es ein gutes Zeichen für die Aktivität des Flughafens, ein für uns wichtiges Zeichen, dass hier wieder etwas passiert. Und wir wollen uns als Eigentümer natürlich auch über die Standortentwicklung natürlich Gedanken machen, neue Ideen einbringen, neue Geschäftsideen. Das werden wir in den nächsten Tagen mit der Geschäftsführung, mit den Airlines besprechen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dieser Strategie ein gutes Zeichen auch für die steirische Wirtschaft setzen. Alles Gute!